So, willkommen, liebes Publikum. Wir machen weiter mit Herrn Pirmin Kalbra. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich erzähle kurz was über Geopackage. Das ist ein Format, das nicht mehr ganz neu ist, aber doch erwähnenswert und wo, man, wo ich auch gerne ein Update gebe, wie es dem so geht. Ähm, ich arbeite für die Firma SourcePol in der Schweiz. Wir machen Cookies, Entwicklung, Support, Maintenance und... Ähm, WebGIS-Entwicklung und ja müssen auch Daten austauschen und mit Daten arbeiten, von dem her betrifft uns das Thema selbst. Geopackage ist ein OGC-Standard, wurde im 2014 publiziert, ist also schon ein paar Jahre alt und der Titel in der Spezifikation beschreibt recht gut, was es ist, also ein non propriety plattform independent container für die Verteilung und den direkten Gebrauch von äh, Geospatial Data und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, Das ist sowohl ein Austauschformat als auch ein Arbeitsformat. Das ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich ähm, und es können sowohl Vektordaten wie auch Rasterdaten in, gespeichert werden und das Speicherformat, sage ich nur noch, ist ein SQLite-File-Datenbank. Geopackage.org hat eine eigene Webseite, da ist die Spezifikation drauf, sind Listen von Tools drauf ähm, und diverse Informationen. Wer Postgres kennt, kennt PostGIS, also wenn er hier ist und GeoPackage package ist eigentlich, hat eigentlich ein gleiches Verhältnis, äh, ist die, die Spatial-Erweiterung für SQLite. Also SQLite ist eine filebasierte Datenbank, eine embedded Datenbank, und Geopackage definiert, wie man Geometrien da drin speichert. Und dieses SQLite ist eigentlich ein File. Eine Spezialität ist, dass ich äh, nicht über direkt mit, mit C-Funktionen, also als Programmierer darauf zugreifen kann, sondern es gibt ein SQL-API, das heißt, ich kann mit SQL-Funktionen direkt auf dieses File zugreifen, auf diese Daten. Also ich kann auch in der Kommandozeile schon äh, Daten extrahieren, ohne dass ich zusätzliche Software brauche. Und hier geht es jetzt um die äh, Spatial Data Types, die hinzugefügt werden und Raster, äh, die man speichern kann. Und zwar gibt es Kacheln und Kachelpyramiden, äh, die definiert sind in diesem Geopackage-Standard. Die Geometrien, da gibt es Punkt, Multipunkt, Line, String, Multiline, String, Polygon, Multipolygon und zwar als XYZM, also mit Z und mit M-Dimensionen. Also man sieht schon mal, was fehlt, vielleicht, grad, also erste Aufschleißen vielleicht die Kurven, äh, die hier nicht drin sind, aber dazu gibt es noch Extensions, das heißt, es sind wirklich eigentlich simple Features, äh, wo man sich reduziert hat. Binär sind sie als, als WKB- gespeichert, also ist eigentlich ein Blob, der dann in dieser File-Datenbank drin ist. Ein wichtiger Einschränkung oder, oder Vereinfachung, wie man es sagen will, ist, dass man nur eine Geometrie pro Tabelle speichern kann oder verwalten kann. Das ist eigentlich wirklich eine reine Spezifikationssache. Es gibt auch sofern die können mehrere speichern und mehrere verwalten. Aber vom Standard her ist vorgegeben, man arbeitet nur mit einer Geometrie und wenn man dann halt wirklich mit verschiedenen Geometrie-Spalten arbeiten will, dann muss man vielleicht eine View machen oder irgendwas, wo man dann die andere Spalte sieht. Also es gibt schon Mittel, aber eben das ist jetzt eine Einschränkung, die mir immer noch wehtut eigentlich. Ähm, aber das ist jetzt halt so und das Argument war halt wirklich, dass es ein so einfach wie möglich ist. Es gibt äh, Spatial Index, ein R-Tree und es gibt wie gesagt Raster-Tile-Sets, also png JPEG. Implementation gibt es unterdessen sehr viele. Die wichtigste ist eigentlich quasi im Geobereich GDAL-OGR, weil das ist die Bibliothek, wo dann alle drauf aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt Kugis sage, dann ist es eigentlich hauptsächlich der GDAL-Treiber, der hier benutzt wird, der die, die Sachen unterstützt. Äh, GeoTools, das ist dann die, die Java-Desktop-Welt oder Java-Welt, nein, nicht nur Desktop. Und GeoServer, die darauf die aufbaut verwendet. Diese Bibliotheken, also die unterstützen das, dann äh, FME hat eine Geopackage-Unterstützung, ArcGIS hat ArcGIS Pro, vielleicht stimmt es nicht mehr, als ich die Folie geschrieben habe, da ging nur lesen, also das war schon noch eine Einschränkung, die wehtut. Dafür ganz neu ist jetzt gerade die Nachricht gekommen, dass Geomedia Geopackage unterstützt und sogar das als neues Default-Format propagiert, MapInfo hat es auch schon länger drin und viele mehr. Das ist auf dieser Geopackage org-Seite sind die aufgelistet. In Kugis kann man, also mit jeder Version hat sich eigentlich der Geopackage Support verbessert, ähm, unterdessen gibt es nicht mehr viele Einschränkungen, also ich kann es mit Drag -and Drop beim Geopackage reinnehmen, ich kann es im Browser öffnen, ich kann es im File-Dialog öffnen, und überall, wo vorher so Add New Shapefile Layer, gibt es jetzt auch Add New geopackage Layer. Und so mehr psychologisch ist es auch so, dass wirklich zuerst zu oberst kommt jetzt der Add New Geo Package Layer und dann kommen die anderen. Warst du das? Weiß auch nichts. <lacht> Irgendwer hat das gemacht. Ähm, man kann editieren, natürlich speichern, laden. Jetzt ganz neu in QGIS 3 ist es auch äh, ein, das Zwischenformat in Processing, wer das kennt, also diese Datenverarbeitungstools, die hatten bisher Shapefiles als Zwischenformat zwischen in der Verarbeitungskette, weil das quasi so der, der gemeinsame Nenner war, dass das alle verstehen und da gibt es natürlich einige Verluste, wenn man das macht und jetzt mit Geopackage kann man da die Situation verbessern. Es gibt weiterhin Limitierungen, aber die sind, nicht unbedingt, die sind nicht unbedingt Cookies schuld. Ähm, ähm, bei SQLite äh, ist es tatsächlich schwierig, eine, zum Beispiel eine Spalte umzubenennen. SQLite gibt nicht den alter äh, Table Rename Column, das gibt es nicht bei SQLite. Es gibt Methoden, um das zu machen, aber es ist dann recht umständlich. Und... Ähm, Darum sind das noch so Einschränkungen, die es gibt. Es gibt wahrscheinlich noch mehrere kleine Einschränkungen, aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, dass ich jetzt gerade aktuell zu wenig damit arbeite, um es gerade zu spüren. Ich habe jetzt einige rausnehmen können, die ich weiß, die hatte ich auf den alten Folien, die es nicht mehr gibt. Ist, die Situation hat sich jetzt wirklich stark verbessert und es gibt nur noch ganz wenige Ecken, wo man irgendwie an Grenzen stößt, wo man dann etwas vermisst. Oh, Views sollte das heißen, also man Views editieren, das habe ich gesehen, geht noch nicht, aber gut, ist auch nicht ein bisschen Spezialfall. Ähm, was ich noch nicht gesagt habe: GeoPackage hat einen Extension-Mechanismus, das heißt, es gibt diesen relativ einfachen Kern, das ist ein, Sta ein Standard GeoPackage, und wenn ich mehr da reinpacken will, darf ich das, aber damit es weiterhin quasi ein Standard GeoPackage ist, muss ich diese Extension registrieren. Also es gibt so eine Tabelle, das sage ich jetzt so: Ich habe jetzt was Zusätzliches gemacht. Ähm, das ist die Extension und die kann ich dann auch spezifizieren. Ich verweise da dann mit Metadaten auf, auf die Spezifikation und da steht drin, okay, ich habe noch ein paar Tabellen hinzugefügt und ja, was auch immer. Und da gibt es jetzt auch eine offizielle Seite dafür. Bisher war das alles ein bisschen verstreut, wo diese Extensions gesammelt werden auf geopackage.org. Äh, ich habe hier ein paar herausgepickt, gut eine. Extension ist sogar im, in der Core-Spezifikation drin, aber da schon als Extension markiert, nämlich die, eben die Kurven, die Kreisbögen, die sind ähm, bereits spezifiziert, wie man die speichert und die Tools können, also viele Tools können das auch, aber es ist dann bereits eine Extension. Aber ja, ist halt so. Und da gibt es noch andere Sachen, über Elevation Data gibt es eine Extension, dieses Feature Tiling äh, OWS-Kontext ähm, hat jemand eine Extension definiert ähm, und mein Werk ist noch dieses Cookies-Map-Styling, diese Cookies-Map-Styling-Extension, äh, die ich jetzt noch kurz vorstelle. Die Idee dahinter ist, ähm, wenn ich mit Geopackage kann ich gut Daten austauschen, aber ich will eigentlich auch die Karten auch austauschen und häufig geht es halt so, ich gebe die Daten und die Kartenbeschreibungen in einer Form, jetzt bei QGIS ist das QGS-File plus vielleicht noch ein paar Bilder dazu, die es noch braucht, also eben SVGs äh, und solche Sachen und wieso die nicht einfach direkt in diesem Space Light im Geo speichern und das macht diese Extension ähm, oder macht, das, macht ein Plugin mit einer definierten Extension, es schaut im Projekt, was brauche ich als noch für zusätzliche Ressourcen, also SVGs und so weiter und speichert die im, ähm, im Geopackage, in einer separaten Tabelle und auch halt, was wird im Print Layout noch verwendet, irgendwelche Logos als JPEGs, dann werden diese als so eine Asset-Tabelle gespeichert und das ist ein Kugis-Plugin, das die Speicherung macht und auch wieder das Laden macht. Und das heißt das ermöglicht mir äh, direkt die Karte einzubetten, also die Kartendarstellung einzubetten. Das ist die, das äh, also noch grafisch dargestellt, diese Implementation, die jetzt ein bisschen Kugis zentriert ist. Das heißt, ich nehme Kugis, schreibe das ins GeoPackage rein und kann es mit Kugis wieder lesen. Ähm, jetzt gibt es aber auch Interessenten, die wollen noch anderes reinschreiben oder haben das jetzt verallgemeinert. Das ist auch diese OS-Context-Extension. Da geht es. Das haben wir sogar jetzt zum gleichen Plugin kombiniert, wo ähm, auch SLDs und OWS Kontext im GeoPackage gespeichert werden, Und das heißt das können dann auch andere Applikationen, abgesehen von Cookies, lesen. Plus es hat eine Implementation im Cookies Plugin, die diese SLDs und, äh, importiert und die OWS Informationen äh, umsetzt in, für Cookies. Das ist bisher ein experimentelles Plugin. Das war jetzt mehr so ein Proof of Concept, aber jetzt zumindest der, äh, der Cookies Teil, also den wir hier jetzt sehen, den werden wir jetzt nächstens ähm, wirklich fertig machen und, und produktionsreif machen und dann wird es auch ein nicht mehr experimentelles Plugin sein. Das heißt, es erscheint dann im normalen Plugin Manager auf. Was habe ich noch? Ja, ich bin schon durch eigentlich. Habe ich zweimal überzogen, einmal bin ich zu schnell, das gleicht sich aus. Ähm, hier noch die Folie: Was sind jetzt die, die Vorteile von GeoPackage? Schon mehrfach erwähnt, ich kann Daten austauschen und direkt nutzen. Es ist ein einzelnes File, muss ich vielleicht jetzt kurz noch ähm, sagen: Manchmal sind es auch mehr als eines Files, weiß nicht, mehr, wer schon mitgearbeitet hat, der sieht auf einmal so ein Journalfile. Das hat damit zu tun, wenn man vor allem Multi User äh, verarbeitung macht mit Geopackages oder mit S dann ist es, hat man Locking Probleme, die dann recht äh, wehtun können, und wenn man das schon mit diesem Journal arbeitet, dann sind diese Probleme viel kleiner. Also dann kann ich da viel performanter, äh, größere Verarbeitungen machen und auch äh, mehr User verarbeitung machen. Das ist dann für den Austausch ein bisschen weniger praktisch, das heißt, ich muss dann äh, das Journal entweder mitschicken oder schöner ist, mit einer Zeile SQL kann ich sagen, integriere jetzt dieses Journal in, ins Geopackage und dann habe ich nur noch ein SQLite-File und kann das austauschen. Es ist eben einfach genug, ein File, das heißt, ich kann es sowohl auf dem Server verwenden als auch auf dem Mobilgerät. Ich habe einen guten Extension-Mechanismus, Deshalb sage ich, und das mache ich jetzt hier, weiter sagen, Geopackage ist wirklich gut. Auch danach fragen, also wenn es Geodatenportale gibt, fragen, kann ich auch Geopackages haben, weil das ist wirklich ein super Format, das auch noch länger in Gebrauch sein wird. Also vor im Open Data Umfeld muss man da immer noch ein bisschen nachfragen, aber es, ist nicht, also es gibt auch diverse Open Data Portale, die das von sich aus äh, gemacht haben. Bei den Advantages ist mir noch ein dieser Advantage auch nicht in den Sinn gekommen. Bei den Einschränkungen, ein paar habe ich gesagt, also diese Multi-Geometrien, wer jetzt von Spacial light herkommt, der vermisst auch noch einiges. Also eigentlich ist ein bisschen Spacial light der Vorläufer vom GeoPackage, kann man sagen. Oder das, waren die, die, das war der erste, der hat, äh, heißt der? Der, Fourieri, der, hat definiert, wie ich Geometrien im Escolight, hat das ein Spacial light paket gemacht oder Spacial light software und viele Funktionen dazu gepackt. Also, da hat es dann wirklich eine, eine, eine ganze Zeile von Verarbeitungsfunktionen und da ist dann sogar äh, Routing-Funktionen. Also, sehr viel, sehr umfangreich, super Sache. Es sah dann sogar mal so aus, dass äh, das zum Standard wird, aber die Standardisierung ist ja kompliziert. Da kamen dann andere dazu haben gesagt: Ja, wir müssen aber ein bisschen anderes Binärformat haben. Ähm, und es muss noch ein bisschen anders sein als Spatial Light, aber Spatial unterstützt jetzt auch dieses Geopackage, Das heißt, wenn ich mit Spatial arbeite, dann kann ich auch sagen: äh, kreiere mir aber ein geopackage package kompatibles äh, SQLite-Format. Und dann habe ich dann aber immer noch ähm, diese Spatial Light-Zusatzfunktionen. Äh, das heißt, man kann das auch ein Stück weit noch verheiraten aber grundsätzlich finde ich es sinnvoll, also beides hat seine Berechtigung. Ähm, GeoPackage ist ein minimaler, Sta also ein Standard, der beschränkt ist, aber in gewissem Maß. Und halt die weiteren Funktionen mache ich halt im Desktop GIS oder irgendwo anders. Kann die dazu bauen, aber sie sind nicht standardisiert. Aber dafür sollen diese Kern sollen halt wirklich von allen unterstützt werden. Von dem her ist das eine gute Sache. Eben und dann wenn man halt mit Extensions arbeitet, weiß man, man ist in einem Bereich, wo nicht mehr dann halt alle mitarbeiten können und dass alle verstehen. Was die Anwendung machen müssen, sie müssen auch merken, okay, jetzt ist diese Extension drin und dann weiß sie einfach, jetzt muss ich aufpassen, bei diesen Tabellen darf ich jetzt nichts machen, also er muss mindestens merken und die zusätzlichen Daten nicht zerstören, aber heißt natürlich nicht, dass er sie dann auch verarbeiten kann. Gut, ja, das wäre meine Information zu Geopackage dann haben wir jetzt dafür ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Ja, Danke. wir eröffnen jetzt die Fragerunde. Danke, Herr Kalberer. So, Sie haben jetzt die Gelegenheit, äh, unserem Gast aus der Schweiz Fragen zu stellen. Das nächste Mal müssen Sie in die Schweiz fahren. Äh, wahrscheinlich, bitte. Ja, hallo. Ich habe ähm, eine Frage, über die ich immer stolpere. Also auch bei der... Äh, Idee, den Leuten das zu empfehlen, das hatte ich eigentlich immer schon vor, habe es aber bei QGIS 2.18 nicht gemacht, weil das Problem ja war, wenn ich ähm, editiere, ein Polygon durchschneide beim Geopackage, dann konnte man das nicht mehr speichern, weil der mit seinem eigenen Primärschlüssel durcheinander gekommen ist und man gesagt hat, abbrechen, dann ist ein Teil verschwunden. Ich habe gesehen, dass jetzt im QGIS 3 ist das, glaube ich, behoben. Gibt es denn noch Ansehen, weil ja die 2.18 noch als Langzeitversion ein bisschen weiterläuft, das doch nochmal zurück zu portieren oder ist das. Schwierig, weißt du da irgendwas von zu diesem Problem? Ich kann die Frage weiterleiten. Also gut, Ruhe ist jetzt gar nicht hier, weißt du vielleicht. Also ich glaube nicht, dass es so schwierig wäre. Aber es ist Arbeit. Äh, diese Primärschlüsselproblematik beim Zerschneiden von Polygonen, In zwei, wie, eben 2018 hat es noch. Die Frage ist, ob es zurückportiert wird. Ja, ja, eben. Ich das, Jürgen hat nicht aufgepasst. <lacht> Bei drei ist das Problem behoben. Die Frage ist jetzt, wird es auch in 2018 zurückportiert? Äh, da ist ja LTR. Ich, ich glaube nicht, da brauchen wir Funktionalität, um die Primärschlüsse zu erkennen und die ist halt nicht da in den Providern und deswegen ist der das Provider oder, hat der oder zu groß. Oder Gidal hat die Funktion, glaube ich, noch nicht. Ah. Darin die Primary Keys zu erkennen. Wenn es das täte, dann würde das jetzt schon funktionieren. Ja, das also es ist Problem? ja auch, das ist ja auch zum Beispiel, wenn man eine Spatial Light Datei über den normalen ogr Treiber ins Kugels rein, ist das gleiche Problem. Wenn man den Special Light Treiber den, den eigentlich nimmt, dann geht das gut. Ne? Also dann, ja, also das weiß ich, das ist wahrscheinlich nicht. muss man dann irgendwann auf drei umsteigen. Macht man ja irgendwann sowieso. Ja genau, das ist sowieso eine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal eine Frage, die mir da noch immer dann liegt die Special Light. Auf der einen Seite GeoPackage, auf der anderen Special Light. Hast du ja auch gesagt, bringt ganz viele Funktionen, auch Geoverarbeitungsfunktionen mit. Ähm, das ist ja beim GeoPackage nicht so das soll sozusagen so schlank bleiben. Das heißt, wenn man mehr machen will, dann, dann arbeitet man einfach weiter mit Special Light. Das ist meine Antwort, ja. Ja, ja. Okay. ja vielen Dank für die Frage. Ähm, soweit ich sehe, Sehe ich keine weiteren Meldungen oder übersehe ich was? Nein. Gut, danke, Herr Kalbra. Ähm